Fremdgehen wird uns zutreffend als Betrug bezeichnet und Vergangenheit ist bekanntlich vorbei und unveränderbar. Glücklicherweise ist andererseits die Zukunft noch nicht entschieden und deshalb noch veränderbar. Wenn man eine Zukunft ohne Betrug und dessen stattdessen mit starkem Vertrauen aufbaut, dann lässt der Schmerz aus der Vergangenheit immer mehr nach, denn ein Betrüger mag sich aufrichtig entschuldigen. Wenn aber nach den Worten keine Taten folgen, wird man seinen Betrug nicht vergeben. Ein Betrüger, der in seinem zukünftigen Handel alles dafür tut, dass man ihm wieder vertrauen kann, wird den Schmerz seines ursprünglichen Betrugs lindern. Dann wird der Betrug des Fremdgehens dort landen, wo er hingehört. In die Vergangenheit.